Sie haben hier was für den Raum. Nein, ich oh. bin hier Presse. Nein. Haben Sie mal vom Presserecht gehört? Oh. Haben Sie mich gut raus? Und das ist der Ort, wo, wo ich offiziell nur filmen und fotografieren darf, die gehen, die da drüben sind. Wir alle. Verlassen Sie den Gehweg. Antisemitismus gegen jede Antisemitismus gegen jede Antisemitismus. Solidarisch bleiben, wer von vertreiben! Solidarisch bleiben, wer von vertreiben! Solidarisch bleiben, wer von vertreiben! Solidarisch bleiben, wer von vertreiben! Hier ist die Grenze. Bleiben Sie dahinter und fertig. Also das ist eine eindeutige unzulässige Einschränkung von Pressearbeit. Der Platzverweis ist rechtswidrig. Ja,